Herzlich Willkommen! Heute geht es mal um die Lavendelpflanze bzw. um das ätherische Öl aus dem Lavendel. Hinter mir ist ein schöner Lavendelstrauch, da summen die Bienen, machen wahrscheinlich einen tollen Honig. Ich sitze hier in meinem Garten, freue mich jedes Jahr an mein Lavendel, ich liebe Lavendel und wahrscheinlich bist du auch eine Lavendel-Liebhaberin. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt auch Menschen, die mögen den Duft gar nicht. Ja, Lavendel ist eines der bekanntesten Öle. Der, oder, also der bekanntesten ätherischen Öle überhaupt. Es wird wahnsinnig viel nachgemacht. Da muss man auch wirklich aufpassen. Aber es gibt natürlich auch sehr gute Anbieter, die eine tolle Qualität haben. Und bei dem Lavendel gibt es sehr viele Unterschiede. Einmal diese äh, bekannte Sache, dass Lavendel halt beruhigt. Stress reduziert, einschlafen helfen soll. Das kannst du erreichen, indem du Lavendelfein oder Berglavendel verwendest. Es gibt allerdings noch andere Lavendelpflanzen, den sogenannten Speiglavendel oder auch eine Hybridpflanze, den Lavendin-Lavendel. So, diese wiederum haben die Eigenschaft, dass sie anregen würden. Das heißt, wenn du also Lavendin oder Spieglen verwendest, erreichst du den genau den gegenteiligen Effekt. Dann wirst du abends nicht einschlafen und dann doch so ein bisschen aufgeputscht werden. Welche Eigenschaften hat denn jetzt der Lavendel? Also wie gesagt, einmal ist es so dieses stresslösende, entkrampfende, beruhigende Allerdings ist es auch etwas, dass eben ähm, ein Öl, das gut bei Verletzungen verwendet werden kann. Bei Insektenstichen kannst du von Lavendel fein einen Tropfen zum Beispiel direkt auf den Insektenstich geben. Bei Verbrennungen, kleinen, Flecken, also kleinen Verbrennungen, kannst du das auch machen. Ähm, du kannst es natürlich auch immer in ein Öl mischen und dann die Haut damit einüben. Das ist auch schön beruhigend. Du Lavendel auch äh, Lavendelöl auch in ein neutrales Duschgel oder Haarschampf mischen und hast dann eben auch diese Eigenschaft, dass du dich dann schon beim Duschen, beim Haarewaschen ein bisschen entspannter dann fühlst. Okay, bei Verwundungen, also nicht nur Verbrennungen oder Stichen, sondern auch wenn du eine Schnittwunde hast, dann bietet sich auch eine Mischung an, zum Beispiel mit dem ätherischen Öl, von Motelle oder Zistrose, dass du da also in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Hier etwas mischt und das dann pur aufträgst oder du gibst es in ein neutrales Öl wie Mandelöl oder Aloe Vera Öl zum Beispiel und danach trägst du es aus und das stillt dann die Blutung und fördert die Blutheilung dann auch. Lavendel ist eben auch toll gegen Juckreiz, wenn du da Probleme damit hast. Eben zum Beispiel auch nach einem ausgedehnten Sonnenbad oder einem leichten Sonnenbrand. Dann kannst du dir auch ein bisschen Lavendel in so ein neutrales Aloe Vera Gel auch reinmischen und kannst das auf die Haut auftragen. Das kühlt und beruhigt und regeneriert dann eben auch die Haut. Dieses Einmischen in ein neutrales Öl wie eben Mandelöl, das ist auch ganz toll, wenn du dir da so eine, so eine Mischung fertig machst für den Abend. Und dann dieses mit Lavendelöl und Mandelöl Mischung, der die Fußsohlen einreibt. Das fördert dann eben auch das Einschlafen. Oder du gibst Lavendel in etwas Meersalz und nimmst abends ein Bad. Du nimmst das Meersalz, damit sich das Öl dann eben gut verteilen kann. Es braucht einen Emulgator. Das wäre also jetzt zum ähm, zum Lavendel da halt zu sagen. Natürlich kannst du dir diesen, diese hochwertigen Lavendelöle ähm, auch für die Duftlampe nehmen oder für den Duftbrunnen. Gerne auch irgendwie in der Mischung, sodass du dann eben auch eine beruhigende Raumduftmischung dann hast. Jetzt bei dem äh, Lavanderöl zum Beispiel. Das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Hier sieht das Fläschchen, der steht nämlich bei mir an der Waschmaschine. Das nehme ich nämlich manchmal ganz gerne ähm, für die Wäsche. Ich gebe es dann ganz zum Schluss in den Weichspülergang hinein und das Wasser rauscht dann mit solcher einer Kraft dann dadurch, dass, das, dass die Öltropfen da dann auch wirklich ähm, mitgenommen werden. Und das ist ein schöner Duft für die Wäsche. Das äh, Lavender bietet sich auch ganz toll an für Putzmittel. Also einen neutralen Putzreiniger. Die gibt es zum Beispiel von Sonett völlig unbeduftet und dann kannst du da das Lavanderöl dann eben mit hineingeben oder du nimmst einfache Kernseife und machst dir da eine, ein, ein, ein, einen Putzeimer zurecht und gibst ein, zwei, drei Tropfen Öl dann eben noch dazu. Das ist dann nämlich auch ein guter Tipp gegen Ameisen, andere Insekten, die mögen das gar nicht. Das ähm, hier habe ich auch immer ganz gerne beim Camping dabei gehabt weil die Ameisen das dann nicht so gerne mochten. Dann habe ich ein paar Tropfen eben da verteilt. Das Lavendelöl ist auch viel günstiger als das hochwertige Berglavendel oder Lavendelfeinöl. Was aber total interessant ist, ich habe ja eben gesagt, dass das Lavendel eigentlich eher so anregend ist. Es kann aber auch genau so sein, dass wenn du total angespannt bist, dass dann Lavendel eine beruhigende Wirkung auf dich hat. Ist schon manchmal komisch, aber das soll wohl so sein. Lavendel wird ja auch schon seit Jahrhunderten gegen Insekten verwendet. Also du kennst bestimmt hier Lavendelsäckchen. Da werden dann die getrockneten Lavendelblüten in kleine Säckchen gepackt und dann gibst du die in deine, zwischen deine Wäsche. Also erstens duftet das gut, aber es hat noch den ganz praktischen Nutzen. Gerade bei den Bollsachen soll es eben die Motten auch abhalten oder andere Tierchen, die nicht so erwünscht sind. Das ist übrigens auch ein schönes Geschenk. Wenn du also hier ich Lavendel im Garten hast, dann kannst du den ja dann auch sammeln, schneidest das ab und lässt sie trocknen und dann kannst du daraus eben Lavendelsäckchen machen. Oder was auch schön ist, das sind so selbstgenähte Augensäckchen aus ähm, Traubenkernsamen oder Johannisbeeren-Samen, die gibt es auch ähm, und ein paar Blüten dann da mit rein und dann dass sich dann auch beim Meditieren oder beim Yoga dann zum Schluss beim Shavasana eben auf die Augen legen, das ist auch sehr schön. Ja, das war es jetzt erstmal über Lavendel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß im Garten, wenn du einen hast, oder beim Mischen eines sehr schönen Öls. Kann so viele tolle Sachen mit den Ölen machen. Wir haben ja bei uns im Shop auch einige Bücher, wo es wirklich viele Rezepte gibt. Entweder gegen Erkältungen, also eigene Hausapotheke, Kinderkrankheiten oder eben auch einfach so schöne Sachen wie Körperöle, Badesalze, solche Sachen. Okay, das war's jetzt. Bis gut, tschüss.